Eine Übungsaufgabe aus dem Bereich der Abweichungsanalyse. Wir haben Plankosten vorgegeben und sollen Verbrauchs- und Beschäftigungsabweichung ermitteln. Gegeben ist der Plankostenverrechnungssatz und der variable Plankostenverrechnungssatz sowie eine Planbeschäftigung von 1600 Stunden. Weiterhin sind Istkosten von 70.000 Euro angegeben bei einer Istbeschäftigung von 1840 Stunden. Aus den angegebenen Werten errechnen wir fixe Plankosten von 36.480 Euro, verrechnete Plankosten von 69.920 Euro, Sollkosten von 64.448 Euro. Wir können diese Werte jetzt in ein Beschäftigungskostendiagramm einzeichnen. Wir haben zunächst den Plankostenpunkt, dann den Istkostenpunkt, dann die verrechnete Plankostenkurve und die verrechneten Plankosten. Und die Sollkostenkurve und die Sollkosten. Aus den drei Punkten bei der Istbeschäftigung können wir nun die Abweichungen ermitteln. Die Gesamtabweichung Delta ist die Differenz der Istkosten minus der verrechneten Plankosten. ist nur 80 Euro. Die Verbrauchsabweichung ist die Differenz von Istkosten und Sollkosten plus 5.552 Euro. Und unsere Beschäftigungsabweichung ist die Differenz der Sollkosten und der verrechneten Plankosten minus 5.472 Euro. Obwohl die Gesamtabweichung vermuten lässt, dass wir innerhalb der Plankosten liegen, sagt uns die Verbrauchsabweichung, dass wir eine deutliche Kostenunterdeckung vorliegen haben.